Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Ja, im letzten Part. Haben wir in der Galaxie die letzten Sterne geholt. Und ähm, ja, heute können wir auf in die nächste Galaxie gehen. Mal gucken, was Sterne versteckt. Drei Sterne brauchen wir. Wir haben vier schon und es ist das Honigbienenkönigreich. Da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, ich kenne natürlich das Spiel. Aber das ist eine eigentlich sehr, sehr coole Galaxie, muss ich sagen. Flieg Bienen Mario ist unsere erste Mission. Und das verspricht doch sehr interessant zu werden. So, und dann sehen wir auch schon die Honigbienenkönigin. Ein legendärer Charakter, aus, Ma der auch in Mario Kart 7 natürlich äh, spielbar ist. Ich meine, wer wollte nicht ähm, unbedingt die Honigbienenkönigin? mal spielen äh, ganz klar jeder wollte das total unironisch meine ich das natürlich und ey, was ist mit dir dass das honigbienenkönigreich unsere königin regiert dieses land hm, wer hat gedacht das honigbienenkönigreich wird von einer honigbienenkönigin regiert nein kämmlinge müssen die königin begrüßen uh, müssen wir? ja gut dann würde ich sagen machen wir uns direkt auf den weg ich meine, wenn wir das müssen. Zum Schloss geht es geradeaus entlang. So machen wir das? Wenn das unbedingt hier pflicht ist, dann tun wir das auch. Kannst du fliegen Nö, aber guck mal, was ich kann. Ich kann so coole äh, sprünge Ich glaube, man muss äh, für diese Aufgabe eigentlich sogar schon äh, was anderes machen. Das ist unser Schloss. Dies Loch führt zum Schloss hinten aus. Ja, gehen wir mal weiter. Und hier sehen wir einen neuen Pilz, eine Neuerung. Und zwar wir wurden zu Bienen Mario. Wir können, wenn wir A gedrückt halten, fliegen. Und das ist mega nice. Ich mag diese dieses Item, dieses Power Up von Mario in diesem Spiel. Das ist mega nice. Das Schloss ist jenseits dieser Mauern. Bienen lügen nicht. Okay, Bienen lügen nicht. Dann wissen wir ja Bescheid. Ja, Münzen übrigens äh, ha, äh, laden unsere Ausdauer auf. Warum genau? Das ist keine Ahnung. Und äh, hier aufpassen. Der Honig, der ist äh, sehr klebrig und ähm, ja, wir fallen da sehr sehr schnell runter. Man kann diese Passage aber auch eigentlich ohne äh, Bienenanzug machen. Ich weiß nur nicht, ob man auf diese Erhöhung hochfliegen kann, die wir gerade am Anfang hochgeflogen hoch sind. Uh, aufpassen. Ja, wir sehen hier diese Käfer. Die greifen die Bienen an. Auch uns als Bienen, Mario. Aber wenn wir unsere Bienen an zu verlieren dann greifen sie uns nicht mal an. Dann fliehen sie vor uns. Wenn du dich an einem Blumenstängel festhältst, schüttel die Remote. Okay. Machen wir mal. Äh, warum ist die Remote leer? Ich habe hier eigentlich aufgelöst Ich habe extra neue Batterien eben reingetan. Und hatte eigentlich drei Balken. Okay. Ja, hier brauchen wir auch definitiv unseren schönen Bienenanzug. Und äh, hier ist Wasser, also aufpassen Leute, weil wenn wir mit Wasser in Kontakt kommen, dann verlieren wir automatisch und instant unseren äh, Bienenanzug. Und das wollen wir natürlich nicht. Du, du, du. Uh, da oben ist die Bienenkönigin. Das ist die Honigmauer. Bienen können ja festen Halt finden. Wenn du festklebst, we durch dich mit Hilfe des äh.. wie heißt das? Ähm.. Analogsticks. Ja. Und hier ist nochmal ein bisschen Stuff. Den nehmen wir gerne mit. Aber aufpassen, da unten geht es ins Verderben. In das ultimative Verderben, ja. Ja, wir können uns hier an diesen Honig äh. ähm Waben, Die mit Honig gefüllt sind natürlich können wir uns hier schön dran festhalten, wie auch schon die Bienen gesagt haben und hoffentlich nach oben fliegen. Oh, ich habe den falschen Weg genommen. Egal. Ich hoffe, das passt hier. Ja, ich glaube, da war sogar noch ein anderer Weg. Uh. Da möchte ich aber hin. Ich hoffe, das klappt. Ja. Auffassen. Ich habe nicht mehr viel Leben so ein paar münzen gegeben die nehme ich gerne mit auch wenn es irgendwie ein bisschen unnötig ist weil ich glaube die münzen die braucht man nicht wirklich in dem spiel ich glaube man kriegt one ups und ich glaube später sind sie glaube ich für ein zwei sterne notwendig aber die bringen mir jetzt hier nichts oh wer bist du denn egal wer du bist ich habe eine bitte an dich mich juckt es am ganzen körper kannst du das nicht mal ansehen mm. ja eigentlich nicht, aber wer hätte gedacht, hier sind Sternensplitter, die einen ähm, Sternenring formen, der uns dann weiter schießt und darum müssen wir es halt doch machen. Also, ja, okay, tun wir es einfach. Danke, Fremder, ich fühle mich gleich viel besser. Wenn mal wieder was ist, kümmere dich drum, ja? Äh, ja, aber bitte das nächste Mal nicht so eine weirde Aufgabe. Danke. Einfach weiter. Dumm. Und wir landen hier auf dem Baum hier schön. Na ja, tot, es geht. Ah, eine Biene. Äh, Na Mario. Mario, du bist es. Wir sind auch aus Prinzessin Peach Schloss geflohen. Aber dann ist Bowser auf die Palle ge äh, Pelle gedrückt und wir haben uns mit äh, Luigi verirrt. Ah, ganz vergessen. Wir haben Power Stange Wir Du wirst ihn bestimmt gebrauchen. Also, ja, nimm ihn doch. Ja, danke, Toad. Captain Toad, nicht nur in Captain Toad's Trailer Tracker oder Mario D. World, ein verlässlicher Helfer für Grünsterne. Nein, er hilft uns auch, power den in Mario Galaxy zu finden. Wobei in Odyssey hat er ja, glaube ich, auch noch Mone. Je nachdem. Ja, aber. Ja, fünf. Porsche haben wir jetzt. Und wir sind jetzt hier wieder bei Virginia gelandet. Eine neue Galaxie wurde entdeckt. Nice. Ah. ah, Mario. Dein Name ist Mario, nicht wahr? Ähm, ja. Wir haben uns auch schon mal getroffen. Das haben mir deine Freunde verraten, die uns vor einer Weile besucht haben. Haben wir es dir nicht gesagt? Ich bin mir eigentlich sicher. Mario, irgendwie ruft dieser Name Erinnerungen wach. Du bist krank, glaube ich. Wir haben deine Freunde zur Garage gebracht. Sie wollen jetzt was sagen, also gehe Sie auf jeden Fall besuchen. Also, sie meint die ganzen Toads, Captain Toad und seine Toad-Armee, seine, seine seine Mannschaft. Da gehen wir mal kurz zu den Toads rüber. Warum denn nicht? Du, du, du, du, du, du. Ah, Mario, wir haben es auch hier irgendwie hingeschafft, aber ja, wir versuchen jetzt zu helfen, die Power sterne und Prinzessin Peach zu befreien. Wir werden Mario. Wir sitzen alle im selben Boot. Anscheinend ist das die mobile Basis dieser Rosalina. Aber wer ist die eigentlich? Doch nicht etwa eine Hexe? Ach du Scheiße, Fanfiction. Äh, nein, das kann nicht sein. Wer ist sie? Oh, die Luma wollen sein Raumschiff äh, bauen. Das ist ja nett. Aber wenn es fertig ist, suchen wir gemeinsam nach Prinzessin Peach und den Powerstern. Das ist für die Toads. Wir bauen ein Raumschiff. Das ist cool, das stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Äh, weil ich glaube, je weiter man im Spiel voranschreitet, desto mehr wird das hier ein Raumschiff. Ich kann mich nur erinnern, dass es ein komplettes Raumschiff war. Aber, nee, anscheinend wird das Stückweise immer besser. Ich weiß noch nicht, was ist auch wann genau ähm, das Raumschiff besser wird. Ich weiß es, ich glaube aber... Das ist cool, dass mir so ein Detail noch auffällt, jetzt nach all der Zeit. Ja, und wir könnten in die nächste Galaxie gehen. Und ich glaube, ich mache das auch, einfach, damit wir mehrere Galaxien heute sehen. Und zwar Test Surfen. Ein bisschen Abwechslung in den Galaxien will ich, wenn möglich, schon bewahren, auch wenn ich gerne chronologisch vorgehe. Test Surfen. lass uns Surfen. Das können wir natürlich tun. Mal was uns hier wartet. Wir sehen auf jeden Fall Pinguine. Euch schmeiße ich hier wohl nicht runter wie Mario 64. Hier surfen wir auf Rochen. Man nennt uns Rochenreiter. Wow, das ist natürlich sehr überraschend. Hi, wir sind aus dem Pinguinparadies hergekommen. Wo ist denn das Pinguinparadies? Werden wir auf jeden Fall noch sehen im Verlaufe des Spiels. Das kann ich euch schon mal sagen. Rochen reiten ist gar nicht so einfach, also hör gut zu, was der Lehrer zu sagen hat. Ah, die Rochen heißen surf Siehst du, oder? Ja, ich meine, sehen doch süß aus. Hi, willst du auch surfen? Ja, klar, genau will ich das. Ah, aber du reitest zum ersten Mal auf einem Rochen, oder? Dann erkläre ich dir, wie es geht. Also, pass auf, richte deine Remote auf den Fernseher. Genau, das ist die Grundstellung. Um dich nach links zu beugen, dreh die Remote nach links ausgesehen. Genau, so beugst du dich nach links. Um dich genau umgekehrt nach rechts zu beugen, dreh die Remote nach rechts. Boah, so beugst du dich nach rechts. Die Geschwindigkeit kontrollierst du durch Drücken von A. Gut, soweit die Erklärung. Jetzt drehen wir eine Runde auf dem Kurs. Mal machen wir direkt. Verstehe nicht, warum man hier ähm, an der Seite äh, Sternensplitter sieht, weil die kann man gar nicht einsammeln. Hier, weil ich kann nicht auch ich zeige es auf die äh, auf den Fernseher mit der auf die Sensorleiste, aber ich kann die nicht einsammeln. Also, die kann man nur sammeln, wenn man ähm, den Koop spielt. So, eine Minute 30 die besser, Die müssen wir schlagen und ich finde das ganz cool. Viel Glück, ja, danke schön. Ich finde tatsächlich das extrem geil dieses Mini-Spiel. Aber Test Surfen heißt auch, das ist noch vermutlich alles und so ist es auch. Es wird später noch eine schwere Herausforderung kommen. Aber ich mag diese Mission, das ist echt cool. Dass man hier auch die Ideen der Remote sehr, sehr gut genutzt hat, meiner Meinung nach. Und die Musik ist auch einfach nur awesome. Also meiner Meinung nach zumindest. Ja, und ich die ganze Zeit einfach A. Also so schwer ist es jetzt nicht. Und nochmal schön durch die Luft fliegen. Ich glaube, hier muss man vielleicht ein bisschen abbremsen. Ja, hieran habe ich mich noch erinnert. Und da sehen wir schon das Ziel. Und wir haben eine Minute 1 von 63 Hundertstel gebraucht aber da haben wir es locker geschafft ein ah, jute 1 und hervorragend du hast äh, 1000 hundertstel du hast dich so angeschränkt dass für dich eine goldmedaille und zwar ein Powerstern. das ist die goldmedaille zumindest für ja für die ganzen rochenreiter hier die ganzen pinguine aber hey danke für den Powerstern. mega mega nice und einen stern erhalten So, lasst uns surfen. Sechs Powersterne haben wir und die Galaxie ist komplett. Die hat nur einen einzigen Powerstern. Und ich würde sagen, ein Powerstern ist auf jeden Fall drin. Ich glaube, man kann immer so in etwa drei Powersterne machen. Ja, die Galaxie ist komplett. Wir sehen da auch eine Krone und wir sehen hier äh, bei einer Galaxie ist noch keine Krone. Das heißt, da gibt es wohl noch Sterne, aber die gibt es jetzt noch nicht. Aber das heißt, wir müssen jetzt wohl weiter im Honigbienenkönigreich Königreich ähm, Sterne sammeln. Ich werde definitiv gleich nochmal die, die äh, Batterien wechseln. Ich habe eigentlich drei Balken vor der Aufnahme gehabt. fall am Wachturm. Uh, da sehen wir jetzt was ganz Neues. Das war glaube ich vorher nicht da. Ja, sieht ein bisschen anders aus als vorher. Ey, und das war auch nicht hier. Ein Stein ist da runtergefallen. Und die können wir kaputt machen mit einer Stampfattacke. Und die können wir auch kaputt machen. Wie gesagt, das hatten wir, glaube ich, schon mal in der Galaxie, wenn man das rote Ding trifft. Oh! Das Wachskraut ist zurück. Ja, wir können hier schön die Wachskraut benutzen. Aber wenn man in der Luft ist, ein Tipp von mir, äh, schüttelt nicht äh, mit der Remote, weil sonst könnt ihr... Äh, sehr sehr leicht sterben denn ähm, es ist nicht selten passiert dass ich hier an diesem Wachskraut oft, also das nach hier gekommen ist also das Wachskraut das erste Wachskraut was wir gerade genommen haben ähm, dass man da sehr sehr leicht runter äh, man stirbt da eigentlich immer wenn man da schüttelt also nur damit ihr es wisst weil das ist mir sehr oft passiert und ich hab, kann mich erinnern dass das sehr viel Frust immer war ja und hier sind ein paar Wiggler und wir haben diese was auch immer aktiviert und ja, da ist der Wickler tot. Sorry. Oh Mann, das, das ist eigentlich voll brutal. Und hier können wir einfach runterstampfen. Oh, da ist ein Schild. na ja, was hast du zu sagen? Hey, mein Name ist Schildfried. Wenn du diese Wand erklimmen willst, hör mir aufmerksam zu. Wenn du während eines schwungs an der Wand festklebst, drücke A für einen Wandsprung. Wenn du wiederholt Wandsprünge ausführst, kannst du ganz weit nach oben klettern. Merkst du Na klar. Aber ich bin äh, ein Fan von Seitwärtssprüngen. Weil die sind einfach mega nice. Die fühlen sich so... Die fühlen sich richtig sick an. Ja, richtig sick fühlen die sich an, wenn man wenn man damit irgendwie eine Plattform mal klippen kann. So. Wo sind wir hier gelandet? Oh, Piranha pflanzen. Au! Na, das war zu dumm. Hier, das. Ich weiß gar nicht, ob ich die killen muss, aber machen wir einfach mal. Ihr wagt es hier zu sein, das akzeptiere ich nicht. Oh, One-Up. Für 50 eingesammelte äh, stern, -Splitter. Hi die stern splitter Ich will gerade heißen Sternensplitter? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, um mit der Schampferattacke können wir auch wieder die Wickler umdrehen. Und sie. Sehr, sehr qualvoll ermorden, indem wir auf sie drauf springen. Oh, ein power ah. Nice. Jetzt können wir ein bisschen Action haben. Du, du, du, du, du, du, du. Keine Ahnung, ob ich hier runter muss. Machen wir einfach mal. Und mir lassen wir da gestellt hier runter. Ah, die stinkäfer haben unseren Wachturm übernommen. Ja, das ändern wir mal. Juhu! Da sehen wir die Stinkkäfer. Weg mit dir. Da müssen wir aufpassen, dass wir im richtigen Moment auf die drauf stampfen. Und hier unten ist ein. Ah, fuck, ich wurde getroffen. Fuck, schnell weg. Aber wir schnappen uns hier den Lebenspilz. Den Powerpilz. Ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt. Und haben wieder sechs Leben zum Glück. Alles ah, zu so cool, wenn Mari Distanz macht. Das ist einfach. Es fühlt sich einfach so cool an. Macht wirklich Spaß, die zu machen, diese Moves. So, und hier ist schon wieder einer von den Käfern. Hauptsache nicht treffen lassen. Und wir haben die Windmühle wieder in Gang gesetzt. Das ist natürlich super. Dann haben wir schön repariert, indem wir einfach auf den Knopf drauf gestampft sind. Warum auch nicht? Das ist natürlich eine sehr, sehr klassische Lösung für ein Problem. Warum auch nicht? Oh, und wen haben wir hier? Wow. Käfermutter mit Käferkind obendrauf. Ach du Scheiße. Ah, die Mutter ist aggressiv. Aber ganz, ganz einfach tot. Und ich muss sagen, das Spiel wird definitiv einfacher, wenn man irgendwie... Ähm, nach Jahren das Spiel wieder spielt und ähm, auch jetzt tatsächlich die bessere Grafik hilft tatsächlich sehr gut, um das einzuschätzen. Da bin ich wirklich ehrlich. Habe ich so das Gefühl, aber es stimmt keine Ahnung. So, also sieben Power-Sterne haben wir. Neue Galaxie entdeckt. Und ich überlege, ein nummer ist aufgetaucht. Ja. Ich überlege gerade, mache ich noch einen Stern? Ich würde sagen, schon. Ich meine, die haben jetzt etwa im Schnitt sechs Minuten gedauert. Also können wir vielleicht noch einen machen. Und zwar hier in einer neuen Galaxie. ja Im Königreich können wir das nächste Mal äh, nochmal einen Stern holen. Ich würde sagen, holen wir uns hier einen Stern in der Umdrehboden-Galaxie. Ich glaube, das war auch gar keine so lange Mission. Also kann man die gut machen am Ende eines Parts. Ja, färbt die Umdrehböden gelb ein. Und ich mag diese Mission tatsächlich sehr, sehr weil man muss ja einfach alle böden immer gelb um ein, umfärben und wenn man die halt zweimal berührt dann wird das wieder von gelb von also von gelb wieder zu blau das heißt man muss sie wieder erneut umfärben aber ich mag diese idee das ist eigentlich schon cool so ein kleiner parkour mit dem umfärben ist eigentlich mega nice So und hier aufpassen dass man nicht von den Schachen getroffen wird weil sonst wird man hier runter äh, hauen und ähm, stirbt und das wollen wir nicht so und jetzt hier rauf hier ist so ein ganz ganz blödes ding elektroschockteil aber keine sorge au oh, fuck Ach so scheiße jetzt habe ich noch ein leben aufpassen so, und eine Münze bekommen und der Stern ist aktiviert. Es ging schnell und auch die Plattformen sind deaktiviert. Auffassen, dass man nicht getroffen wird. Das wäre sonst ärgerlich. Und her damit! Ja, das war durch ein sehr kurzer Stern. Ich dachte, er sei jetzt. Ich wusste, er ist kurz, aber nicht so kurz. Ja, egal. Das Spiel macht auf jeden Fall es macht richtig Laune, das Spiel zu spielen. Das sind halt echt coole Ideen hier in, in dem Spiel. Wir haben eine neue Galaxie entdeckt. Das ist ja schon mal nice. Oh, wir haben ihre Basis an der Front entdeckt. Bleibt zu so hoffen, dass sie die Kraft des Sterns nicht missbrauchen. Ja. Wir haben den ersten, die erste Boss-Galaxie entdeckt, aber. Erst im nächsten Part werden wir uns diese anschauen. Und ich danke euch wirklich vielmals fürs Zuschauen des dritten Parts von Super Mario Galaxy. Es macht richtig, richtig Laune und ich hoffe, es gefällt euch auch. Wenn ja, würde ich mich echt über einen netten Kommentar in den Kommentaren unten freuen. Und ähm, ja, vielleicht auch noch ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, euer Rocky.